Hey, geht na? nicht gedoppelt werden von dem Schwertmeister als General da ist schon irgendwas da stimmt schon irgendwas nicht boah ich weiß noch als hier in dem einen Wald hing mit Junaka in Linz neben Quest diese blöden Oh, jetzt kommen die alle. Diese verkackten Dings habe ich die ganze Zeit getroffen, ja. der Combo-Angriffe. So, ähm, okay. Ich weiß nicht, was genau es triggert, wenn er sich bewegt. Ich nehme an, wenn wir mal irgendwie nah genug hier sind, so, ne? Aber jetzt hat sich Mani bewegt. Und ja, sie ist definitiv die einfachere Gegnerin. Soll vielleicht mal gucken, ja, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier rechtzeitig hinkomme. Ja, doch klar, natürlich. Das schon. noch ja, jemand Heilung? Ja. Ah, perfekt, hochgeil. Also der hat ja auch eine Menge Magie, ne? So, vom Wert her. Okay. Ich bezweifle, dass er das hinkriegt. So dort hin? Er können, oder? Ich glaube, da wird noch nicht bereichen noch wird reichen sagt virtual move dann aus dem äh, von der remake Cry. ja yeah. dann das bruder okay wow dann bekommt sie manchmal level ups wie diese ne? kann auch nicht sein oh Glück bis sechs sehr gut hm. den ja war <lacht> Donnerschwert reicht nicht aus ne reicht genau aus perfekt hey, blenden Blitz ne ich ich versteht es jetzt Und du hast auch Durchlauf. Ich hab voll den Durchlauf. Oh. So. Ähm. Machen wir das so, ne? Halt. Äh. Ne, ich verstehe es nicht. <lacht> so, dich hierhin mit der Okanax, Dann dich hochhallen. Dann wird alles okay, ja. Nee, dann ist alles okay, ja, meine ich. Hm. ich das hier nur, ne? ich will natürlich da reingehen und die Gegner oder erledigen, ne? Ich meine, das ist selbstverständlich, oder? Ich hier runter. Weißt du, das ist schon wieder so Sachen, ne? Wo wissen? weiß nicht was die triggert nicht warte noch mal was geht na jetzt so lange ausgeholt ich dachte machen kitschen treffer oh, warte er kommt er kommt er kommt er kommt oh nein da gefällt mir nicht warum sind die alle hier stehen geblieben Fällt mir nicht. Da ah, ich nicht ran. Aber diese 16 Hit chance ne? Silberachs. Okay. Kein Problem, er wird ja hochgehalten. Sie wird hochgehalten, meine ich. Och Gott. Oh Gott, diese todesanimation. Und noch mehr Geschicklichkeit. sich um den eckmann bei den liebsten ja alle mal schön locken das ist schon wert so riskant kant hier mit ihr selber achsen 39 hm. geht wahrscheinlich sowieso auf jade los hier reichen die beiden aus um den außen zu erledigen ich weiß es nicht schon hat eine menge ap von daher aber nicht vergessen einmal kann ich noch mit meinen ding schießen ne? mein katapult Meine scheint immer mehr leute zu kommen ne? oder auch nicht Aber solange er sich nicht bewegt ist noch alles cool anscheinend auch gerade falls fall zu sein und der für sie auf komödiantische weise einfach vom pferd fallen so, halt. so, viel Stärke. Glaubst du nicht? So, was haben wir hier noch? Ähm Hat Martin sich überhaupt bewegt? Hat sich bewegt? Uh -oh. <lacht> wenn sie die ganze Zeit bei ihm hockt, ist das natürlich ein bisschen doof. Ähm So, ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. hat es noch nicht? aber oh, du hast nicht Dings. Hm. So, ja, da bin ich kurz Ich brauche eine Einheit mehr hier. also so eine Einheit mehr brauche ich hier. So also eine Einheit brauche ich mehr. Mhm. Wer ist denn da noch? Du. Oh. Ja, sie wird nicht reichen, um ihn zu erledigen. manchmal mal, recht Hammer aus? Tut sogar. Cool. Oh, sehr cool. Mit Hammer reift sie zuerst an, natürlich. stimmt das sind ja das er sind Erzritter deswegen ich dachte das sind auch die ganzen Königsritter hier wunderbar so wenig Resistenz haben 39 ist cool oder ja ja ja habe ja ich jetzt aber richtig gesehen sie bewegt sich nicht also mani Heilung erhalten mit einem schönen Donnerschwert. Da rein traue mich ja nicht voran zu gehen. Ich nicht weiß, ob ich, wenn ich da oben irgendwie zu weit nach rechts gehe, ob die sich dann da unten bewegen. Ne? Und das bin echt nötig Kann ich einfach nur zuschlagen mit dem teil das ist echt mit deinem pferd so jetzt hat überhaupt mit deinem, Sch äh, mit deinem äh, pferd koordiniert. Stimmt relativ schwer vor Oh gott jetzt haben sie sich alle verschanzt und <lacht> ich komme jetzt da nicht ran wolfsritter mit der axt Ich glaube, die bewegen sich nicht auf mich los. Ah, das gar kein Donder Schwert, was also, das war perfekt. Irgendwie ähm, weiß nicht. Wir haben Töter, warum wir nicht? Aber mal schauen, jetzt sogar bei Lab ausgerüstet und so. Ja, werden danach richtig gut. So, die Frage ist jetzt natürlich: ne, Bewegen die sich jetzt oder nicht? Sieht nämlich nicht so aus. jetzt schon fast nicht so danach aus. ist Silber mit 35 Schaden. Warum hast du vorhin ausgerüstet? bis bist so ein Lebensmüde. Du bist der einzige, den erreichen kann. So, dann ihr ihr drei. ihr werdet ja wohl hinkriegen, ne? Oh ja. Wenn ich Glück gehabt, geht er mit dem Tomahawk rein und klettert. Oh, macht ja, naja, ich ihn habe ich Treffer auf 15 gegeben, damit er mal Gegner nicht die ganze Zeit daneben haut mit seiner Axt. Habe gleich von sigurd gelernt, ne. Habe ich irgendwie nicht so ein Gebrauch für, finde ich. Aber warum nicht, ne? damit wollte genug Schaden machen, ne? sie hatte genug Schaden gemacht. Und schon hat ja auch noch mal einmal rein, ne? Oh ja. wenn sie mit Korbschlag aber natürlich dann nehmen ne? alter wenn er mit einem korb schlag daneben auch ne? danke okay ich weiß nicht so recht über dieses level ab Okay. da reinballern dann trigger ich auch wahrscheinlich alle da ne ja, was, was passiert jetzt wird er wird getriggert oh. wie kannst du es eigentlich fragen auf Respekt von deinen Eltern und deinen älteren Mitbürgern Okay, da kann ich noch ein paar rauspicken, wie es ausschaut. Ja, die scheinen sich irgendwie so zu positionieren, damit. Äh, weiß ich nicht. Ah, nee ich will sie. schmetter dich ne? mit schwätter kraft ich konnte mal einfach so erledigen wie oh. natürlich die Outspeeden mit einer bist du eigentlich Aber dann zweimal angreifen er müsste da eigentlich danach erstmal angreifen er hätte und die silberachs verstehe es nicht Kann ich hier wirklich hier alle so einer nach dem anderen rausklicken Also, scheint irgendwie was damit zu tun zu haben, wie, äh, wie sich keine Ahnung Dings hier bewegt, wie nah man sich irgendwie an die Rand bewegt. So, ich will natürlich hier reingehen und gucken, was da drin ist. Ne? jemand auf verzerrte aber ich weiß vielleicht hinterlassen ja irgendwie was ich weiß nicht ich kann natürlich noch nicht da reingehen zwei unter perfekt holle ich uh, uh, uh. oh, steck was zum halt fest uh. Um. Uh, Lass mir mal dein Wodau aus, kriegst auch meins so lange. Ah. Text? Ja, da kommt schon der nächste. Da brauche ich zwei kritische treffer Einer. Ich meine, so lange hat so funktioniert, ne? Nur noch besser, als da rein zu gehen und irgendwie tot zu riskieren. sagen diese so eine nach dem anderen da einfach rauskommen ne? und die ordnen sich ja immer so an damit die mit irgendwann in reichweite sind also von daher vielleicht nicht die super feine englische art das hier zu erledigen aber wenn es klappt hallo dann das verdammt noch aus will mani und wir äh, werden sowieso das aller nervigste hier sein und da macht mir halt überhaupt nichts aus hier so ein bisschen zu schießen hm. Fokus braucht sie total. Uh. So, ein Erfahrungspunkt. Ja, er ist schon Level 7, ne? jetzt mein stärkste Heiler offiziell. daneben oh, wieder kein kritischen oh, ich glaube ich haben aber alle ja. ausgeholt die wir rausholen konnten Okay, Aber so viele Leute haben wir ja gar nicht mehr. Können wir den noch anlocken? Silberschwert. Was hat ein... Nur Silberschwert, ja. das mal gucken. Ha, guck mal. Nein, nee, nee, nee, nee. <lacht> Habe genau gesehen, Mann. Ich meine, zur Not kann ich das ja immer noch so manipulieren, so im Sinne von. Okay. Also die sind jetzt die einzigen Gegner, die jetzt hier noch übrig sind. In die ich kämpfen kann. Ja, wie sieht jetzt aus? Immer noch nicht. Okay. Also wenn man hier reingeht, dann anscheinend. Okay. Ja, ich packe meine Hauptkarte hier rein. Nee, ich will das Häuschen nämlich noch aufmachen. hier reingehen hoffen hat er nicht so viele gegner rauskommen dann fangen wir gleich mal an uns um die zu kümmern aber auch eiskalt hier nur gegner rauskommen ne? ja, Ah, ich wusste es aber hinterlassen ein paar sachen ne? so 43 sie ist tot nicht weil ich gedacht habe was hier wie ich das hier anstellen ne? aber da ja, ruhig kicken können eigentlich ne? da habe ich muss sehr tanzen kann ich ja überhaupt meine dings irgendwo aufladen nee, ne? ja da oben cool komme ich auch gut dran station die kriege war so. 77 Prozent kommen. Genau, darauf wollte ich ja ursprünglich aufbauen, ne? sie kritischen Treffer kommt, ne? Und dann ja eiskalt. zu mir zu mich. Vorsicht nicht vorsichtig ne? jetzt 92 treffer jetzt extra für den ganzen müsst hier einmal tanzen so, äh, zweimal kreiten bitte mal sehen ob das funktioniert so, Zitrin ist sowas von tot. Oder eti Mal sehen. aber wow, Also indirekt tut man ja doch noch irgendwie was freischalten, ne? Ein Elixier habe ich jetzt bekommen, was ich halt ja verkaufen kann. Also sind jetzt nicht nur einfach Gegner so haha, du hast dieses Haus hier untersucht, ne? Jetzt bist du im Eimer, also kriegst schon hier was, ne? So, also erstmal mal gleich noch da oben, ne? Da oben werden sie ja nicht so schnell frecken, nehme ich an. wenn ich aber höflich von ihnen hat die noch die tür zu machen da ist so ne? manchmal hier einfach nicht da ja ist ein drake schild Ach, ihr bekommt ja bekommt mehr verdammte Dingens ja, ich glaube die mehr überlebt aber zwei angefangen ey. Die ist relativ tanky 44 obwohl 20 oh wow <lacht> sie wird dazu sogar überleben er allerdings ehrlich das heißt er muss ja raus dann geht es uns eigentlich hier gut ne? so dann müssen wir uns irgendwie um die kümmern Ah oh nein. Wir verkackten. ins Aber 23 Prozent. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn du mich damit triffst jetzt. Ne? Der auch 23 Prozent. Wir hätten nämlich getroffen. blöden Nebel. Ich krieg nicht down. Äh. Ich glaube nicht, das war. 10 mal zwei kann ich auch nicht dahin platzieren. Kacke. Äh, 1, 2, drei, vier. Verdammt. War man so nicht irgendwie... Nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte, warte. da oben hin so, dann können wir uns langsam mal sich mal um die situation hier, ne? ich dann irgendwie jemanden so. da ja, ich meine jetzt keinen schaden leider natürlich dass du mich mit 23 prozent prozent chance mich zu treffen hat schon wieder passiert Ich ansetzen wollte vergessen dass sie ja reichweite ist aber bekommst du ein schönes sonne uh, ist nicht schlecht damit kann er sich heilen Na, perfekt man. verteidigung 1 er nimmt 43 schaden jetzt so ich glaube die situation wird aber relativ einfach da unten mit dem bossen siebenprozentige chance treffen name ist nicht der mann mein name ist sie gut auch voll die krassen stärken werden sagen wir also ledig gut als schätze abgestaubt alle dörfer abgeklappert alle leute rekrutiert jetzt gehen wir uns hier um die bossen um die bosse gemacht ich habe so gefühl das wird relativ easy kann hier irgendjemand heilen nee. oder dann haben wir das eigentlich hier, ne? Ich meine, er kann heilen. Aber... So machen wir jetzt hier, ne? Pass auf. Sehr einfacher erster Zug, ne? Wir. Machen erstmal niemanden hier platt, leider. Ich kann man irgendwie noch Angriffskraft erhöhen? Ich glaube nicht, ne? Ich nehme, wir machen den dann, ne? einfach gegen den am meisten Schaden machen. Ich würde schon gerne hier gegen die hier Schaden machen, weil das einfach fünf Schaden, das ist viel zu wenig. Und ich doch gar nicht. Aber den erst wo ich merke, da bringt er überhaupt was vielleicht eigentlich die beiden. Was hat jetzt gemacht? Ich glaube nicht. Ne? Ich, ich sehe auch seine Bewegungsreichweite nicht. 1 2 3 4 5 6. Ich weiß ja nicht. Ich habe aber doof. Was wir noch mal machen. Ja, ne? ich bin doch blöd. Ich will auch die, ich will auch die hier anlocken. Also sollte ich definitiv auch mal die angreifen, ne? Vielleicht schaffe ich Hat ja, nur sie auf mich erstmal loskommen Vielleicht habe ich ja nur sie auf uns loskommen Natürlich sehr gut. Ich meine, er kann sie noch mal zurückretten, aber wenn ich sie schnell genug erledige, wird das schon gehen, ne? Kommt nicht auf uns los, wir auf den Arm nehmen. Boah, kipps da jetzt nicht. Na, was weißt du, Ja. Ich möchte mich ein bisschen über Preparen, aber es kann schnell gehen in dem Spiel. Ein da auf uns los, verdammt. Aber wir wollen nicht auf mich los, man Das stimmt euch nicht. Aber hier, ab hier habe ich mir hier letztes Mal angelockt. Aber wenn ich hier hingehe, dann kommt er auf mich los. Okay, Magische Angriff 41 und er mit 36 Angriffskraft ne? kann ich wirklich irgendwann dahin packen. Leider, Hey, meine Klone haben Geschicklichkeit und Resistent maximiert. Hm. Dämlich gemacht, ehrlich gesagt. Jetzt wird er grad Wir spielen, ne? Äh ich habe mal eine Frage, kann ich Grüße An. Er von zwei Leuten angegriffen, ne? Und wird er nicht überleben. zur so rettung eingesetzt sie stand doch schon neben ihn zum teil für diesen spiel auf einmal los ich glaube ich habe so eine ahnung was was genau da gerade passiert ist und zwar nehme ich mal an sie sollte eigentlich noch hier sein und er hätte sie sie dann zu sich hingezogen also ne? in dem falle in dem in dem ich auf ihn losgegangen wäre oder so, ne? so. ja okay, hier nehme ich aber mehr schaden ne? ja. 41 mal Die KI ist manchmal gut, aber manchmal auch echt nicht. Nee. Also da gehen schon einige Sachen irgendwie schief. Das, ist Gefühl. Ja. das haben wir nur noch die beiden Bosse übrig. Ja, jetzt kommt er auf uns raus Dreht die Musik wieder auf. Ah, jetzt kommen sie beide. feuer oh, dann Feuer frei. Sehr gut. Nee, die ansprechen konnte. So. Na, wir konnten auch nicht miteinander reden, nee, Kollege. So. Seid unsere Ringe, zu aktivieren zum Dich, ja. Ich nicht mal da hingehen, damit er mehr Schaden macht, damit sie mehr Schaden macht. Und dann machen wir ja halt ganz locker. jetzt gar nicht drauf geachtet, aber irgendwie immun ist. Festhalten oder so, aber ich glaube nicht, ne? genau angreifen weiten Also unbedacht sollte man jedenfalls nicht in die Kämpfe reingehen. Ich weiß, du ich mich ja voll überpreparen. Aber so rückwirkend betrachtet sollte man so leicht die Kämpfe auch nicht auf die Schultern nehmen. Was? Oh Mond. Sagen wir mal auf so viel so ich darf gar nicht hier der Nähe mit ihm angreifen merke ich gerade man sieht eine der setzt eine ist sein finde das schon gut hier die situation ich so weitermachen und schaden nimmt er jetzt auch noch da leider aber keinen links mehr hier so jetzt wird es ein bisschen unschön ja finde ich Aber oh, war passiert das warte, er jetzt noch? Okay, wollte schon sagen. Okay. Da sind die beiden so auf dem gleichen Ding. So, am besten wäre jetzt... nah na, ne, ich kann ja gar nicht. Hm. Na, das ist ein Sonnenbogen, ne? ich glaube nicht erreichen wird hier mit allen leuten das will eigentlich nur gucken wer hat hier alles überlebt mit ihm weiß ich keine Kripp chance oder ist noch so ja, ganz tani oh, nee. so, wie mache ich das jetzt mit ihr selbst obwohl ich ja voll alles hier vorbereitet habe ne bin ich immer noch eine relativ gefährlichen situation dann ja, ist einfach versuchen jetzt hier mit ihr kurz prozess zu machen Oh, das ist eine sehr gute Trefferchance. Richtig anstellen kriegen wir sie kaputt, bevor sie irgendwie zum angriff kommt. Okay. noch einen Gang hoch, ne? Mir den Roy, der ist mein Boy. So, sie hat die Binding Blade, Roys Signaturwaffe, das Feuerschwert, das nur 20 Uses hat in meinem <lacht> einem 6. Mein Gott, Roy ist so schlecht. <lacht> so, ich kann mal tanzen, ne? Oh, warte mal der binding blade hat zwei reichweite nein ah, nee. wie mache ich das jetzt ich glaube ich weiß wie ich das mache Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Hm. Weiß ich, wie ich das mache? Ich glaube nicht. Ah. Du weißt ja wohl nicht. Warum sind deine Werte nicht reduziert? Ich habe dich festgenagelt. sehr schlechter hand sein glaube ich aber das wusste ich jetzt nicht was ich machen soll dann zwei reichweite waffe entschuldige was weiß jetzt nicht wie ich das anders machen soll anders fällt mir jetzt gerade nicht ein so tanzen hat ja massiv nachgeholt jetzt, ey. Ja Kampf, nennen wir es Kampf. Oh, warte mal, die haben, die sehe ich gerade. nichts bringt. So, ähm. du wirst mich aber ja nicht mit irgendwas hier doppeln, ne? Du bist nicht, du bist überhaupt nicht schnell. Ich kann auch gar nicht. Nee, der macht äh okay, ist ein Schaden. So, was ich machen will, ist am besten dich erlegen. Ah. Du bist im Weg gerade, Kollege. mein Gott, ich brauche jeden, ne? Ich bin ich ja den schon weg. vorher ja. Ne. Nix anscheinend. Absolut gar nichts. waren hier stehen alle so blöd hier. Alle so auf den Haufen. dann geh du ja weg, keine Ahnung sie ihn da weg holen so, das ist meine strategie So, ich nagel sie jetzt noch fest jetzt sind die beide festgenagelt da so. So, sie gehen jetzt auf ihn los leider aber er müsste halt eigentlich verkraften können. Aber oh ja. Obwohl, ich weiß nicht, aber sie Die wird, wird ihren Superangriff ja nicht einsetzen können, ne? Äh. Wenn sie schon angreifen kann, ne? Warum denn dann nicht? Noch jemand mit 3? Nee, ne? Ich könnte mit ihn hier reingehen. Nee, ich glaube aber nicht, nee. Er hat ein rapier ausgerüstet. Und dann kommt aber dann kommt er im nächsten zug mit seinem ding zum erkennen alter da kommt er im nächsten zug mit seinem ding zum weg aber ich glaube den krieg ich sogar down bevor ich das mache oh, nee, lass mal halt so mir gefällt das relativ so mir gefällt aber ich hier zusammenbaue Schaden. sieht so lahm aus, ne? Auf dem Game Boy Advance hat noch relativ stylisch aus, ja? Yeah? Wie Roy irgendwie sein Schwert erheben dann einfach so ein Feuerball auf die Gegner schießt. da so, also sie kriegen wir da unten. Kann er ja niemand mit denen reden, ne? Okay, wieso kann ich mit vier Stufe sie voll einfach erledigen? So, unterhaltet ihr euch? Ich jetzt sehen wir, sich aber erledigen den Typen gleich. Einfach noch sehen, ob ihr irgendwie eine Unterhaltung habt. So, wir müssen in den Zug jetzt aber hier alle erledigen. wie reicht nicht, Boah. Gibt es das einfach nicht? Aber warum macht denn das schon? Ach, weil sie so einen blöden Effekt hat. Ne? AP hat denn? Dat? Ja, wie viel AP zählt das denn? Über zehn, versucht da jetzt immer abzuwerden kollegen hm. sie ist immer noch ich habe mir in jedem kapitel zu überleben wenn dann dauernd weg da so, jetzt muss ich schaffen, dich hier zu erledigen. Nebenzu. Oh, der war gut. Ja. So, jetzt möchte ich noch zwei AP Balken abziehen. Klar, sonst sonst noch Wünsche. Alter, was? entschuldige wie viel schaden machst du eine menge Da müssen wir mit ihnen hier reingehen würde ich sagen ne? aber oh, weg wenn die alle treffen natürlich was sie alle werden. Unmehを変en. Oh mein oh, oh. Auf ihn. Hier, yeah. die mussten echt sogar alle treffen. Da. Ich weißt du, hatte seinen Tarni nicht ausgerüstet, ey tani ist mehr oder weniger ein rapier hier und als rap hier nur in form eines eines äh, zauberbuchs so, ich weiß nicht worauf einmal auf einmal der schaden er ja, kommt den er ja anrichtet aber nehme ich gerne so, und sie macht ja nichts an schaden ne? obwohl ich habe ihn ja geschwächt ja, so cool ja, ob das reicht ich, glaub, ich muss den machen, ja machen weil sie wird sowieso nichts anrichten können ne so schadensmäßig außer ja, ich sehe wie das effektiv ist hm. ich dachte ja vom Schaden ja was ja okay ich habe jetzt gerade Scherke, erhöht ne? äh, du hast um 15 dinger aber ich mache dir mehr schaden ne? von daher Ist ja in ordnung soll der dritte aktiviert Oh, der war so gut, der war gerade so gut, das kann ich mich wegbewegen, und dann haben wir es. Ah, nee. Wir müssen 13 Einheiten haben: ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja. Und dann haben wir unglaublich gut gelernt. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Charakter mehr, doch ich habe noch ein paar Charaktere unter Level. Unter Level äh, 4. Unter Level 5. Also Level 4. Ich würde sagen, diamant sich den, ne? Aber rein da. Auch nicht fertig. mein wollte fehlen. er hey, lass mir auch was Ich wusste okay, cool. Eine Kriegerlanze, sehr gut. Okay, das war... Ich meine, ich habe es unglaublich langsam und vorsichtig gespielt, aber da war noch relativ chillig, fand ich. Yes. で、 Mina, はそれ uns an. 喜ばしく思って <lacht> Ich bin sowas von irgendwie getötet, so als Beispiel. Ne? Ja, ja. Mikaya und Roy, vor allem Mikaya. Oh, jetzt kann Wanda heilen wander erhebt sich aus seinem Grab. Meine Zeit ist gekommen. Und dann jetzt nur noch. Warte, noch Marv und... Äh, äh, Auf von Emblem 1 und 2. イルシオン兵にイメージでタミたちを連れ去っている。血を吸われたものは異業兵と ja, sollen die jetzt machen? Ne, jetzt haben die noch zwei Ringe. Das heißt, die können nicht alle in Ringe haben jetzt. Also die haben jetzt gar keine Chance mehr gegen uns. Das wird ja jetzt von das wird ja immer einfacher jetzt. Wir bekommen mehr Ringe, die bekommen weniger Ringe die Mani, die wird doch sowas von irgendwie äh, von Augen der anderen Bluthunde irgendwie abgeschnetzelt oder so. Weil nicht Fire Emblem würde ich dazu trauen Manchmal gehen die so mit ihren Bösewichten um. Okay, cool. Und wir haben noch einen Charakter, cool. Irgendwie muss ich als erstes hier an Fire Emblem 7 denken. Ja, hier noch mal stella welche ja auch irgendwie vor allem 7 gab es irgendwie diese diese Klone irgendwie diese diese Morphs oder wie auch immer die sind irgendwie so wenn, so künstliche Menschen waren oder so und weil nicht da die haben ja irgendwie hat Drachentor dann irgendwann mal geöffnet und dann, dann war der hauptbösewicht nur nur war allem 7 ja ne ja, allein war vor allem 8 Nurtle, ja. Und oh, keine Ahnung, die haben da irgendwie das Drachentor geöffnet. Und hier Lim Stella, ich glaube, das war ihr Name. Die war die ganze irgendwie so hoch gehypt so als Böswicht im Spiel. Oder hatte jedenfalls so eine zentrale Rolle. Dann öffnen die irgendwie hier ja dieses Drachentor. Und, äh, im allem im 7 sind Drachen big deal also Drachen sind da nicht frei am Umlaufen oder so ja, das ist irgendwie diese die irgendwie in einer ganz anderen Welt oder so eingesperrt und er ja, die öffnet hat Drachentor dann kommt irgendwie weil nicht da der, der Haupt sich öffnet hat und irgendwie ist die Kacke dann voll am dampfen denkt sich so oh Gott ich gehe weg hier. der teleportiert sich einfach aus dem Raum und irgendwie ich dem Stella bleibt dann noch übrig so... Äh, wartet Lord was so Da wird irgendwie... dieses Tor eingeschlossen und stirbt einfach. So eiskalt irgendwie hingerichtet. Anstatt irgendwie vor den Endkampf oder irgendwie sowas zu haben. Und genauso stelle ich mir halt jetzt gleich vor. Irgendwie so, so gleich äh, im nächsten Part wahrscheinlich. Ne? Ja, aber... Wir haben schon so oft gegen die ganzen Blut gekämpft. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwann so im Kampf sterben. Weil wir haben die schon. Wir haben wir haben Mani und war wir schon so oft auf die Nuss gegeben. Ne? Also würde ich irgendwie mal raten, irgendwann kriegen wir so eine eigene Katze oh. oder so, weil die verweilen sich irgendwie in einen Verzerrten oder irgendwie so was. Ne? Könnte ich mir auch vorstellen. Und Ja, beim wir wird es immer irgendwie offensichtlicher dass er sich vielleicht irgendwie irgendwann Sinneswandel hat und sich uns anschließt oder so. mani vielleicht auch weil sie auch noch nicht so komplett pro zombrown ist so wie die anderen beiden mr masochist und der äh, bei denen ist offensichtlich jede hoffnung verloren aber bei den anderen beiden weiß ich nicht stelle ich mir so also vor okay äh, knapp mein gott so also wer ne. dann gehen wir zur ich gehe ja meist zur welt so, um zu gucken ob katzen so kommen ne? ich glaube ich beim letzten mal gar nicht gemacht keine katzen aber ah, dann sind wahrscheinlich jetzt die kat äh, die nebenquest äh, für Mikaya und Roy, ne? quest ne, Nächstes Mal machen wir neben quest ganz sicher. So, sind wir schon bei Kapitel 20. Schloss Illusia. Im Sieg im ihr erreicht die Armee des Swimbots endlich Schloss Illusia. Vielleicht sind wir auch schon relativ nah am Ende dran, ne? Eisige Festung. Für, für, für Mikaya? Ach, die Level kenne ich das ist wo wo man im vor allem 10 muss man ja mehrere armeen kontrollieren man hat ja immer hin und her gewechselt so zwischen Mikaya und eigens armee und das kapitel war irgendwie so wo irgendwie man musste mit mikaias armee die äh, festung stürmen aber dann kam irgendwann die armee zu so der gehörte und dann irgendwann im laufe des kapitels so in den letzten runden also man muss irgendwann nicht so zehn züge oder so muss man irgendwie verteidigen so irgendwann im laufe des kapitels kam dann kam dann eik und all den seine söldner und ja wenn man dann irgendwie unten in der nähe war wo die gespawnt sind dann war man sowas von tot weil die weil die armee von mikai war so viel schwächer als die von eik jetzt mal jedes mal wenn man mit eiks söldnern gegen Mikayas Armee gekämpft hat, war irgendwie voll einfach. Aber wenn man umgekehrt gekämpft hat, dann war der absolute Horror. <lacht> Weil Ikes, Ike und seine Söldner alle so viel stärker waren. So, äh, der Schrein des Siegels. erneut für Emblem Roy. allem Emblem 6 habe ich auch nicht mehr so gut im Kopf. Also. Oh, auf der Kapitel von Mikaya freue ich mich. Da werde ich wahrscheinlich einige Referenzen, einige Anspielungen mit Sicherheit. Was für ein Level ist das überhaupt jetzt hier? Da habe ich bestimmt einige einige Anspielungen. lassen äh, bemerken das ist ein level 8. Level 8. Okay, muss ich mir auf Screen mal notieren wieder. So, ja, okay. haben oh, wir haben wieder zwei neue Emblemringe. Ich muss mir gar keine Ringe mehr. Doch, ich muss mir Ringe erstellen. Ich habe zwei neue Charaktere wieder. Ich muss mir die restlichen Ringe wiederholen. Ganz vergessen, man äh, muss ja nur alle Feiern mit 6 und Feiern mit 10 Ringe erstmal hier einstecken. Alter Wohnen Krafttraining, neue Schwierigkeit. Oh Gott, so, aber erstmal Unterhaltung Linden und Jade. Mal. Okay. Was für Probleme habt ihr denn? さ <lacht> was て das ist ist ja irgendwie so, so ein せて so einen Vibe irgendwie. <lacht> da bin ich mir neu ein. Hey B, Alchemist und Butcheron. Animation. Chu Chu San. Ato 91 kaya rundesio. Sorry tomu, Mokchou, scha kaya nachte. Zikay, nikay, Ich ist Ich ich nicht ich ich 腹筋 100回1 100回? 3 あと 96回100 <笑> Ja, aber ging es um den ersten Sport. Ne? Ja, wir muskeln aufbauen. Ich weiß nicht. So, dann gehen wir mal zum Brunnen. Alter Brunnen, neue Items, ja. Irgendwie ausgeraubt, habe ich verwirrt. Hm, die Brühe ist am Dampfen. So. Was sind dafür? Was? Lecker Messer, Knusprig Bogen. Was war im Boden ist das? Ja, Alkisdrac. So, ich habe schon einen Sch Eisenschwert ist eigentlich voll nutzlos im Moment. eisenland auch, Stahlanze, Haben wir eine, zwei haben wir schon. Hm also nicht, das so gut ist, meine ganzen Waffen hier reinzupacken. Die Stab, die Stabwachs, der Stabwachs, die Stabwachs. So, oh, ich kann gar nicht so. Oh, Dann kann ich ja gar nicht hier links erreichen. Aber das heißt, ich muss ja einige wichtige Sachen. da kann ich ein Heilung, ein vier Heilung einpacken nichts ne? Ja, kam es für das stellt kapiert wenn es wieder ja. oder ist als item verwendet verschwindet es <lacht> was ich habe viel zu viel elfen nicht glaube ich ich komme ja gar nicht auf die Sterne. Also super gute Sachen will ich jetzt auch nicht da einpacken. Hallo? Ja, Wollte jemand, wollt ich da reinpacke? Die Ration will es nicht so bringen, ne? So, elf nicht gibt zwei. Oder auch nicht. Hm. Haben schon muss ja gar nicht ran irgendwie ich nehme mal, ich kann so in zwei vorratstüfter reinpacken ne okay Alles mal kaufen können, ich möchte es mal wählen, ne? So, Krafttraining, da werde ich auf screen abchecken. Oh. Oh, hey, habe ich gar nicht angeguckt, damals. So, Anna kam, glaube ich, nicht im... Eine Version von Anna kam, glaube ich, nicht in Fire Emblem 9 und 10 vor, ne? habe der neunte und der zehnte teil hatten gar keine version von anna ich bin mir nicht sicher und da gab es irgendwie da gab es ehrlich gesagt einen händler mit dem namen daniel <lacht> da gab es irgendwie so zwei händler so zwei typen einer von denen hieß daniel weiß ich noch so ich würde dann sagen nach in der arena müssen wir auch noch für supports und so ne wenn zwei lange Parts zwei anderthalb stündige Parts. so gute Frage wir brauchen jetzt hier Level ne Guck mal wie stark die jetzt ja sind ich liebe es so Gold Mary du kriegst auch bestimmt auch noch Level 5 hin ne Mh, das könnte was werden. Oh ja. Sehr, gut. Sehr gut, ist auch schon Level 5. Tapferer Helfer. Ich weiß nicht, was da ist. Kann ich habe hier nachgucken. Cool. Äh, wo ist sind ja. die Kapelle? Einheit gleich 100 Prozent. Ah, ja, genau. Das habe ich schon mal gesehen. So, Louis, komm. Zwei Dinger locker. Oh, Gott. oh, gut. Wow. Ja, sonne bringt nichts. Ja, so Aber bin ich. Sehr gut. Ich muss ihn sagen. Lass jetzt nicht die Zeit hier ablaufen, oder? Cool, er ist alle Was hat... Und der noch mal und hat äh, Dings noch mal gelernt Jade gerade oh, war oh, das ist ein bisschen nicht cool weil face war das voll broken wir haben sie glaube ich auf Level 15 gelernt dass man das Gegner nicht ähm, dass man nicht doppeln kann aber man kann auch nicht gedoppelt werden und für Generäle ist das unglaublich mächtig weil die sowieso immer zu langsam sind um irgendwie was zu doppeln von daher du ja überall reinschicken die werden nie gedoppelt da war übelst broken damals so, ähm, vielleicht nicht mit dem wurfball wenn's geht vielleicht mit einer waffe mit der du gewinnen kannst äh, wer hat den das auch du hast ja auch Das ausgerüstet, ja, ausgerüstet, ne? Noch etwas Griebe dabei, ich es, ja. Oh, hey. Hey, warte. Ich mit ihm. Support. oder oh. oder oh, eine Menge Erfahrung, hat nicht mal einen Support freigeschaltet? Ich weiß es nicht. So und ich meine, ihr wisst schon, genau was ich vorab, ne? Mikaya, die Einheit kann stehe bis Level C verwenden. Oh. das wird sowas von passiert im nächsten Part. <lacht> er wird als Heiler verfrachtet weil anders sehe ich jetzt irgendwie nicht, wie er noch Erfahrungspunkte sammeln kann, ne? Das wird lustig. Oder ein absolutes Horror spielchen So schaue ich das jetzt mal an. Ne? Schick mal Wander hier rein, weil wir mit ihm sowas sowieso ja mit hier leveln. Und jetzt bin ich am Start. Wow, er kriegt sie sogar down. er trifft. Wow. Gut gemacht, also ja, eben drücken wir einen Stab in der Hand und er wird dann eiskalt zum Heiler abgestempelt. Er wird der schlechteste Heiler aller Zeiten sein, aber so kommen wir wenigstens dazu, ihn zu benutzen. Wir mal sehen, wie un ungefähr stark er sein kann wird nicht gut sein sind natürlich noch einige sachen so geben ne ja ich muss ihn auch noch mit bei leffen zu trainieren lassen ich habe ihn ja mit ihm noch gar nichts zu machen Er auch hier die erfahrungspunkte er woche in erfahrungspunkte schub ne kann ich auch schon mal so machen Okay, ist gut. Man kann sich auch ein bisschen zurückhalten bei der so macht hat keinen Unterschied, deswegen verstehe ich nicht, warum er überhaupt kämpfen muss. Okay, so ja, respektive, respektable Lehrkraft. Jetzt habe ich alles, was er lernen kann, weil er noch 500 Punkte hat, was damals noch viel war. So. Okay, Zeitkopf hat irgendwie was zu sagen. Sehe Ich gerade da so, ja, habe ich ein paar dings hier schon mal gemacht ne? ein paar band sachen hm. ich bin gespannt wie viele erfahrungspunkte man da kriegt wenn er irgendwie jemanden heilt weil er schon als entwickelte klasse reinkam vielleicht kriegt er jetzt glaube ich mehr erfahrungspunkte ist nicht, dass ich meinen schwimmende Insel. Halt. Man könnte sagen, ich bin nicht gerade ein Freund großer Höhen. So. Er sitzt immer hier ey. <lacht> jedes Mal, Er sitzt immer da immer mit verschränkten Beinen. So, ja, ich sitze hier zum Problem damit. Spektakel am Hafen von Giffre war selbst für mich verstören. Ich sorge mich um Prinzessin. Ach so, deswegen muss ich sagen, aber er ja von irgendwie gehört zu sagen weiß ja Volksleut, Volksperson von äh, von Ivy ja, und Gold Mary ist von Hortensia, also auch Illusia, ist no, ja, genau. dann schon vorher nicht gut. darum ja, ich weiß nicht, warum ich hier auf einmal mit denen rede, ich habe ich das dauert immer. immer springe. Ist sowieso schon lang genug ne? da denke ich mir so also, oh, kann man noch länger machen hm. ich bin traurig das ich bin glücklich so, und Ivy. Und aber am nächsten mal wenn wir dann ich weiß nicht mehr welches welche neben Quest, ich glaube, die von Corinne ne? war, glaube ich, die einfachste Level 7. So, irgendwann alles Ringe, mein Gott, Ringe. Ich glaube, ich habe schon alle Feiern zehn Ringe, aber ich kann da noch mal nachschauen. Ich habe definitiv noch nicht alle Feiern sechs Ringe uns natürlich auch hier einverleiben und... Äh, oh, guck mal, wie bunt das jetzt ist. Es wird nur noch Bar von Celica Ja, und die DLC. Hier noch ein, zwei, drei DLCs. Können wir eigentlich auch noch machen, ne? Beim nächsten Mal. Das ist ja auch schon lange irgendwie. Hm. So, dann haben wir uns noch alle, die hier noch fehlen, ne? Roy, wow dir fehlt eine Menge. So, ich habe nicht von Mikaya ja alle. So haben Na, ja Die ist neu, ja. Die so ja wachsen. Sof habe ich schon. Ich habe schon Sof. Ich habe sogar Sof schon auf S. Sanaki hier die Kanzlerin. Habe ich letztens drüber geredet. 6 fragt auch noch so. Halbwegs auf. Vier, das ist äh, hier die Tochter von Karel. Oder Enkelin, ne? Ja, Sophia. Ich glaube, sie ist die schlechteste Einheit im Fire 6. Weil sie voll unter Level 3 und nichts aushält. Im Wüstenkapitel, wo alles dunkel ist. Was der absoluter Horror ist. Da. So ich mit der Gattajäde sehr obligatorische Söldner vom Fire Emblem 6 Ray, Linus, Sohn einer von Ninus Söhnen Faye, da ist sie dass sie malakete aus Fire Emblem 6 also die Person die sich in Drachen verwandeln kann ja. wann kann ich mich mal irgendwie in Drachen verwandeln ich bin also ich bin auch ein drachen ne? ich mich eigentlich auch oh cool ich habe schon alle. dann machen wir noch mal alle zehn zum aufrunden alle anderen sind auch schon so oft zehn kein ist die ringe sind sowieso jetzt irgendwie nicht mehr brauchbar weil ich jetzt ich habe jetzt aber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 und dann fehlen uns noch zwei erteilt und in der regel müssen wir ja immer zwölf charaktere mitnehmen das heißt wir haben irgendwann genug ringe für jeden sehr cool überhaupt eigentlich gar keine ringe mehr oh, naila die die wolfskönigin oh, der schwarze ritter der ist echt ein ring ja <lacht> habe ich das schon gewusst cool oh, bester charakter aus Fire im zehn Super cooles Musikthema. Lien das ist eine der drei Tänzerinnen, oh, Da ist schon wieder Schwarzer Ritter. Und in sein Thema jetzt mal er im Kampf verwickelt wird. Das allergeilste in sein Thema ist irgendwie unausweichliches Schicksal oder so. Da hat er natürlich die gleiche Waffe wie Ike. Mehr oder weniger. Oder Gegenstück von Ike's Waffe. Und er hat den über Angriff aller Zeiten. Ignoriert die Verteidigung. Und verfünffacht den seinen Schaden. Was bedeutet alles, was irgendwie... Der kann mehr oder weniger alles erledigen im Spiel er kann wortwörtlich alles im Spiel erledigen. Oh, Barmherzigkeit. Oh nein, ist das dieser Skill, den sie auch im Spiel hatte. Der Gegner auf 1 HP reduziert. Warum habe ich immer noch nicht alle Charaktere? So. Ah, Kennedy's. Ja. Da war der... Der König der... <lacht> das war wortwörtlich der König der Löwen. So, cool. Neue Informationen unter Ringe. Also am Ende ja auch mal irgendwann mal so durchstöbern. So, äh, Irgendwas wollte ich noch machen. Ich habe es vergessen. Äh, also ich wollte nur folge abholen, glaube ich. So cool, okay, war es aber dann, weil es schon wieder viel zu lange hier. Ne, müsste über anderthalb Stunden jetzt hier dauern. Aber okay, ne. Entweder das oder ich tue nur halbstündige Parts hochladen und dieses Projekt zieht sich über das ganze Jahr. Dann mache ich es lieber so, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Und irgendwie habe ich es auch geschafft, irgendwie seit seit ich das Projekt begonnen hat, auch jeden einzelnen Tag hier ein Part hochzuladen. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Tag verpasst. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Bisher. So cool. Ich eigentlich immer noch spenden. Irgendwie das hat hier voll schon an Bedeutung verloren, ne? Weil ich einfach nicht dazu komme, ich, ich habe nie Geld. Ich bin ich bin immer broke, man Habe schon lange kein Geld mehr bekommen irgendwie, habe ich so ein gefühl. Und die Zweiziegel, die kann man gar nicht verkaufen. Ich habe letztens hier versucht, einen siegel hatte ich mal bekommen, habe zu verkaufen, ne? Die kann man anscheinend gar nicht verkaufen. Voller Bekack, weil irgendwie so einzeln irgendwo gelagert werden, so in so einer unsichtbaren Vorrat oder so. Da da unten links steht Inventar 2. Ich habe zwei von denen, aber ich kann die nicht verkaufen, weil irgendwie so einzeln gelagert werden. Irgendwo ist voller Betrug. Also, ich will die verkaufen. Ich brauche Geld. Genauso wie mein Lager. Hier. Ich habe so viel Mist. Ich habe so viel Mist. Da brauche ich alles gar nicht. Ich habe 53 Nüsse. Kann ich nicht mal davon verkaufen? Ich brauche Geld. Ey. Du brauchst Geld hier mehr als in jeden anderen Feierabend. Du kommst nicht dazu, irgendwie was zu verkaufen. Ja, Pferdelung. Ich habe mal gegoogelt, was das macht angeblich gar nichts. Da gehen noch nicht mal Support-Punkte, gar nichts. Ich habe 25 von denen ich kann die nicht verkaufen, das ist zum Kotzen. <lacht> so, gut. Ja, mit dem wollen sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. <lacht> und... Ja, beim nächsten Mal sehen wir uns dann. Wir machen entweder eine Nebenquest oder eine DLC-Quest oder vielleicht so nach und nach eine davon, eine davon, ich weiß es nicht aber ja mal schauen ne? gucken wir mal und ja dann sage ich dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat der wenn gefallen wenn ja lasst bitte einen Like einen Kommentar das würde mich sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder wo guckst du die ganze Zeit ist er endlich tot ich sagen wir ist tot er ist tot bis zur nächsten folge tschüss auf deinen gucken